Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Michael Freds Notluft und heute erkläre ich Ihnen die fünfte Stufe in meinem neunstufigen Masterplan für Coaching. Sie haben mal mitbekommen, mein Schwerpunkt liegt im beruflichen Umfeld. Das heißt, ich coache vor allen Dingen Menschen, die Führungskräfte sind oder es werden wollen. Menschen, die eine neue berufliche Herausforderung suchen und sich verändern wollen. Und Menschen, die selbstständig geworden sind oder das planen und im fünften Schritt geht es darum, dass wir eben suchen, hier, wie sieht denn mein Wunscharbeitgeber, meine Wunscharbeitgeberin oder mein Wunschkunde aus? Welche Eigenschaften soll der besitzen? Das heißt, wir schauen uns dann an, welche Art von Unternehmenskultur brauchen Sie, um sich wohlzufühlen und um gut zu sein? Wie soll die Kommunikation in diesen Unternehmen laufen? Und all das diese Vorbereitung ist ganz wertvoll, denn dann im ersten Gespräch merken Sie, ob es stimmt oder nicht. Ja, am Ende haben Sie ein ganz klares Bild vor sich, wie denn Ihr Wunsch Arbeitgeber, Ihre Wunsch oder der Wunsch der ausschaut. Und das nächste Mal in Kürze kommt die Stufe 6. Ihr Michael Fried, Notsturm.